Sag mal, warum traten uns da Emil heute den Rücken zu? Ja, das ist wegen dem Zurück. Na, der Emil ist voll auf Zurückkurs. Zurück ist ja in Österreich das dialektische Idiom für Zurück. Interessant dabei ist, dass aber in der österreichischen Sprache eigentlich kein Unterschied gemacht wird zwischen rückwärts und zurück. Naja, da gibt es ja auch keinen Unterschied. Oh doch, den gibt es schon. Ich verstehe das natürlich, dass da in Österreich kein Unterschied gemacht wird. Da geht man ja öfter rückwärts zurück. Wie meine? In Italien müssen Ärzte entscheiden, wen sie retten. Kann man nochmal? Entschuldigung, ich werde es ein paar Mal machen müssen, weil ich bin noch nicht gut genug drin. Schau, indem ein Zurück, also ein Herstellen der Zustände von 1950, also ein Rückwärts, als eine Verbesserung für die Zukunft verkauft wird. 12 Stunden Arbeit pro Tag und 60 Arbeitsstunden pro Woche bei weniger Arbeitslosengeld. So geht unsere Wirtschaft gestärkt in den neuen globalen digitalen Markt. Aber haben die Fortschritte in den Bereichen Robotik und künstlicher Intelligenz in den letzten 20 Jahren nicht schon weltweit zu einer Stagnation der Arbeitsplätze geführt? Und wäre es nicht besser, darauf zu reagieren und zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken? Das sind unseriöse Zukunftsprognosen. Unser Plan ist es, so viele Leute wie möglich in Arbeit zu bringen und für Vollbeschäftigung zu sorgen. Für Sozialschmarotzer haben wir kein Geld, das hatten wir schon unter Kaiser Franz Josef nicht. Oder indem man gegen etwas ist, das wäre das Zurück, gegen etwas, das niemand gefordert hat. Das wäre dann das Rückwärts. Ich werde für den Klimaschutz sicher nicht auf mein Schnitzel verzichten. Das will doch auch keiner. Es geht nur darum, die Industrialisierung aus der Landwirtschaft rauszubekommen. Meine Forderungen wurden erfüllt. Ich habe mich durchgesetzt. Mahlzeit. Irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Naja. ja, schau mal genau. Ah, mhm. <lacht> Zurück. Das ist der neue Stil. Und der neue Kurs von Sebastian Kurz. Zurück heißt kurz und, und kurz heißt zurück. Das ist der neue Weg für Österreich. Toi, toi, toi. Das bedeutet, dass Geschäfte geschlossen sind mit Ausnahme. Frische, wenn ihr das. Was ist los? Was ist?